Leute, ich bin's Conny. Und heute werden wir den Speedrun-Contest auflösen. Der Contest ist nach ewigen Wochen endlich vorbei. Jetzt werden wir feststellen, wer die Gewinner sind. Der Gewinner bekommt ja eine 10-Euro-Roblox-Karte. Ich habe jetzt auch noch festgelegt, der zweite Platz kriegt 500 Robux. Der dritte Platz kriegt 500 Robux. Der vierte Platz kriegt 300 Robux. Und der fünfte Platz kriegt 200 Robux. Und der erste Platz kriegt nochmal 200 Robux obendrauf. Und jetzt müssen wir nur noch einmal gucken, wer hat alles gewonnen. Wer fliegt alles noch raus, weil er gescheatet hat. So, dafür gehen wir aber jetzt mal rüber. Wusch zur Speedrun-Obi und ich gehe hier einmal auf einen privaten Server, damit ihr mir nicht nachschulden könnt. Weil wir werden uns jetzt erstmal die ganzen Stände angucken. Bei dem letzten Contest, da habe ich das alles noch privat gemacht. Jetzt dachte ich mir, mache ich das mal live. Nehme das Ganze auf, damit ihr sehen könnt, wie diese Auswertung dann am Ende aussieht. Ihr seht dann auch, wie schön es aussieht, wenn mein Charakter nicht geladen wird. Und ihr seht, hier oben steht auch schon Contest vorbei. Das heißt, man kann keine Zeiten mehr einreichen. Wenn ich jetzt einen Rekord aufstellen würde, also wenn ich jetzt diesen Speedrun in 5 Sekunden schaffen würde, was heißt in 5 Sekunden, in einer Sekunde schaffen würde, dann würde das nicht mehr gespeichert werden, weil der Contest jetzt vorbei ist. So, ich habe zwar diese Zeit geschafft, aber die würde nicht mehr gespeichert werden, weil dieses Leaderboard, da steht jetzt fest. Aber wir können uns noch nicht direkt die Namen von dem Leaderboard nehmen für die Gewinner, sondern müssen natürlich noch die Cheater aussortieren. Und dafür gucken wir jetzt erstmal rein beim ersten Platz, bei dem ich mir schon ziemlich sicher bin, dass er auch wirklich gewonnen haben wird. So, geben wir seinen Namen ein. Seine Bestzeit sind 4 Sekunden, 599 Millisekunden. Hier wird es immer ein bisschen anders dargestellt auf dem Leaderboard, weil das wird da gerundet. Gucken wir uns das Replay an. Und das Replay ist absolut legit. Der ist ja einfach durchgelaufen, runtergesprungen. Bewegung sieht ganz normal. Oh Gott, ich, ich habe das nicht mal geschafft. Tschüss. Und so viel Glück muss man erstmal haben, diese Map zu finden. Dementsprechend, Franz ist auf jeden Fall legit. Ist damit erster. Und damit herzlichen Glückwunsch für diesen Sieg. Ich schreibe mir deinen Namen jetzt einmal kurz auf. So. Und ich werde dich auf Roblox adden. Falls du morgen das Video schaust, um, guck nach, ob ich dich geedet habe. Wir werden uns dann über Roblox DM schreiben. Ich brauche deine E-Mail-Adresse, damit ich dir die 10 Euro Roblox-Karte schicken kann. Und ich werde jetzt noch, also nachher, wenn ich dann fertig bin mit der Auflösung, noch 200 Robux so rausschicken. Der zweite Platz ist dann Linus. Dann gucken wir auch mal hier nach. Unterstrich 085. Und ich glaube, ja, die ersten Plätze, die haben alle auf der gleichen Map gespielt. Ihr könnt euch ja, genau die gleiche Map. Er ist auch einfach runtergesprungen. Hier war auch keine Teleportation dabei. Das heißt, das ist auch legit. Aber es gibt ein zweites Replay, wo ich die Flag schon wieder entfernt habe. Wir es uns mal angucken können. Hier ist der Linus einfach durchgelaufen und hatte dann Probleme, als er sich hierhin teleportiert hat. Also es gibt ja dieses Teleport-Part und da wurde dann wieder zurück teleportiert. Ich denke, das war aber auch wirklich nur ein Problem mit seinem Internet. Deswegen wollen wir das nicht weiter ankreiden. Und damit ist Linus dann auch Platz 2. Ich schreibe hat mir seinen Namen auch noch auf. So. Zweiter Platz steht dann auch schon mal fest. Und wir machen dann weiter mit äh, Platz 4. Ich glaube, es ist wirklich bis Platz 5 tatsächlich alles die gleiche Map, was ich ein bisschen langweilig finde. Deswegen meinte ich auch, bitte macht es auf Privatservern, damit jeder gleich viel Glück braucht. Aber so mussten die Leute ja nur zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Server nachjoinen. Und es ist dieselbe Map. Und auch wieder der Warum fahre ich runter? Was ist los mit mir? <lacht> ja. Derselbe Fahrt. Alles gut. Damit ist der dritte Platz auch legit. Und wir machen direkt weiter mit Platz 4. Robi14.de So, Robi hat wahrscheinlich auch wieder dieselbe Map, oder? Ja. Robi dieselbe Map. Läuft hier rüber. Oh, sogar den Kind aus dem Lubu-Event. Gut, Robi ist damit dann auch Platz 4. Und jetzt geht's noch um Platz 5. Und das ist Castro BVB. Castro BVB. Und bitte, hab eine andere Map. Und... Oh, es ist sogar eine andere Map. Ach, Mensch, wie schön. Castro BVB, einfach hier lang gelaufen. Falls ihr euch fragt, warum das Replay mal so langsam ist, das ist normal, das wird ein bisschen langsamer hier abgespielt, weil ich einfach äh, Floating Point Error irgendwo eingebaut habe. Und ich finde das ganz gut, so kann ich dem Replay besser folgen. Einfach runtergesprungen hier, hopp, rein ins Ziel. Ist auf jeden Fall Letcher die Zeit. Und damit haben wir den fünften Platz. Und das ist Castro BVB. Damit stehen die fünf Gewinner fest, die von mir Robux bekommen werden. Ich werde jetzt noch einmal hier das Leaderboard durchgehen. Zumindest die Top 15. Da wollen wir noch die Cheater aussortieren. Weil alle Leute, die hier auf dem Leaderboard draufstehen, die kommen natürlich in die Hall of Fame. Genauso wie hier. Das ist ja von dem letzten 10 Euro Contest. Noch die Hall of Fame und dieses Leaderboard wird natürlich auch übernommen. Und falls hier Cheater drin sind, sollten die aussortiert werden. Deswegen gucken wir einmal hierbei. Endlich neuer Account. Habe ich es richtig geschrieben? Hoffentlich. Da ist ein Fleck drin, Stufe 1 Tast. Den gucken wir uns einfach mal an. Was wurde da als Hass bewertet? Aha, okay, das war dann wieder bei so einem Teleport-Part. Da kann man dann drüber hinwegsehen. Ich gebe mir mal Fly. Guck mal, der ist hier hin und her teleportiert worden. Das ist so, wenn das Internet nicht richtig mitspielt. Es ist er hier wieder rein und hopp und dann hopp. Und dann hat das Spiel gedacht, der wurde teleportiert. Das passiert halt wirklich, wenn man schlechtes Internet hat. Und es nicht richtig übertragen wird, die richtige Bewegung auf den Server. Dann denkt der Server, man wurde teleportiert... Oder man hat sich teleportiert, obwohl man Ledger teleportiert wurde. Das ist immer blöd. Da ja, würde ich sagen, brauchen wir es ihn nicht ankreiden. Ich nehme die Flag wieder weg. Wo haben wir? an Unflag. So. Und endlich neuer Account ist damit dann Ledger Der sechste Platz. Als nächstes kommt Roblox Conny. Oh mein Gott, hat Roblox Conny gescheatet? Gucken wir mal nach. So, Roblox Conny haben wir hier. Gucken wir uns einfach mal sein Replay an. Und Roblox Conny ist hier einfach rüber durchgelaufen und ins Ziel rein. Ich habe dann auch im Livestream die weiteren Replays angeguckt. Es waren nur sehr, sehr wenige Cheater dabei. Die anderen Cheater, die habe ich alle schon im Vorfeld aussortieren können und die wurden auch vom Anti-Cheat direkt gebannt. Ab der Top 50 habe ich nicht mehr jeden angeguckt, weil es mir dann echt viel zu lange gedauert hat. Aber das war's dann. Ich habe jetzt, naja, die Top 50 auf jeden Fall angeguckt. Alle weiteren, die schlechter sind als Platz 50, habe ich jetzt nicht angeguckt. Das hätte zu lange gedauert. Auf jeden Fall stehen die Top 5 fest. Und das sind Franz SSSKZ-KZ, Linus 0815, 4TUYA, ähm, Robi14.de und Castro BVB. Hier oben sehen wir sie noch einmal. Die Top 5 bekommen von mir ein paar Robux. Äh, Platz 1 bekommt die 10 Euro Roblox-Karte. Und darum kümmern wir uns jetzt. Als erstes suche ich mir die Profile raus. Dafür gehe ich einmal aus Roblox raus. So, dann in einen neuen Tab. Und als erstes suche ich mir den, den Franz raus. Der ja gewonnen hat. Und damit die 10 Euro Roblox-Karte bekommt. Oh, Franz hat mir schon eine Anfrage geschickt. Perfekt, dann kann ich die auch annehmen. Und schreibe ihm jetzt auch mal kurz eine Nachricht. Please, please, please. Vielleicht die Seite neu laden, damit Roblox funktioniert. Please, please, please. Okay, mach mal so. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, hier steht schon alles drin, wie beim letzten Mal. Du hast einen Speedrun-Contest gewonnen. Schreib mir... Bitte deine E-Mail-Adresse, an die ich die 10 Euro pro Ich schreibe es ein bisschen falsch. Roblox-Karte schicken kann. Stimmt, ich muss die Sachen ja so schreiben, weil es ist Roblox. Wenn es nicht geht, dann bitte über Decode oder Twitter. Man muss es so schreiben, sonst wird ähm, es Dingst von Roblox. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich glaube, selbst das wird zensiert. Ich hoffe nicht. hoffe nicht, please. Gucken wir mal rein. Und ja, Mist, deine E-Mail-Adresse. Aber er weiß theoretisch Bescheid. Es steht in den Teilnahmebedingungen ansonsten über Discord oder Twitter. Ich werde ihn auch anderweitig kontaktieren. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal noch um die anderen Gewinner. Weil die Top 5, die bekommen von mir noch ein paar Robux. Und dafür gehen wir auf Club Base. Hier habe ich das schon. Auszahlungsempfänger hinzufügen. Da haben wir dann einmal natürlich Platz Nummer 1. Franz bekommt von mir 200 Robux, zusätzlich zu der 10 Euro Roblox-Karte. Dann kommt hier noch Linus 0815. Ist kein Mitglied der Gruppe, dann tut's mir leid, Linus, dann konntest du leider nichts bekommen. Okay, sehen haben wir dann hier. Ein wenig basiert, perfekt. Ach stimmt, ich kann mehrere gleichzeitig hinzufügen, dann machen wir das so. Robi14.de wird dann noch hinzugefügt und Castro BVB wird auch noch hinzugefügt. Das ist er hier, klicken wir auf, okay. Und dann in der Reihenfolge. Linus war Platz. Yassin ist Platz 3, kriegt 500 Robux. Robi ist Platz 4, kriegt 300 Robux. Und King Kastra ist Platz 5 und bekommt dann noch 200 Robux. Mach davon noch einen Screenshot, damit ich das dann nachher in den Community-Beitrag posten kann. Damit die Leute das auch wissen und nachgucken können. So, damit sind die Robux jetzt schon mal draußen. Falls einer der Gewinner das gerade sieht, die Robux, die ich per Gruppe ausgezahlt habe, die sind sofort verfügbar. Dafür, um das zu sehen, könnt ihr einfach oben auf eure Robux klicken, Rechtsklick drauf machen... Dann seht ihr eure Transaktionen. Am besten auf vorheriger Tag stellen. Dann ist es gefiltert nach den neuesten äh, Sachen. Dann steht hier bei Gruppenauszahlungen... Ich bin mir gerade nicht sicher. Steht das bei Gruppenauszahlungen? Ja, ich glaube, da steht bei Gruppenauszahlungen drin, wie viel Robux ihr bekommen habt. So, dann gehen wir nochmal ins Spiel rein. Und das wär's dann mit der Auflösung. Die fünf Gewinner stehen fest. Was ich jetzt noch mache, ist ein Update posten für die nächste Season. Da gebt ihr mir mal kurz ein bisschen Zeit, weil dafür muss ich nochmal kurz in Roblox Studio reingehen, damit gleich die nächste Season anfängt und ob ihr in der nächsten Season auch wieder Robux gewinnen könnt, das steht noch nicht fest, weil ich erstmal gucken muss, ob ich genug Geld dafür zusammenbekomme, weil ich verdiene gar nicht so viel Geld, dass ich mir das leisten kann, ständig Geld auszugeben für diese Contests. Deswegen nochmal ein riesen Dank an Crafter dafür, dass er über 4000 Robux donated hat, sodass ich Platz 2 bis 5 auch noch ein paar Robux geben konnte. Ich werde Crafter wahrscheinlich nachher noch in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr ihm vielleicht mal folgen könnt, als Dank, was anderes das fällt mir auch nicht ein, was wir machen können. Und ich werde jetzt einmal noch das neue Update posten, damit die nächste Season anfängt. Und zwar Silvester 22, hier haben wir. So, Silvester 22 ist die nächste Season. Bitte, bitte funktioniere. Okay, wir gucken jetzt rüber in die speedrun obby und hoffen, dass alles funktioniert hat. So. Speedrun-Obi, gehen wir einfach mal rein. Und dann müsste jetzt theoretisch der nächste Contest gestartet haben. Conny, hast du mir 200 Robux geschenkt? Wenn ja, vielen Dank. Ja, ich habe dir 200 Robux geschenkt, weil du bist, ich gucke einmal kurz nach, Platz 5. Und Platz 5 hat 200 Robux bekommen. Ich werde das morgen nochmal im Video announcen. So. Und die nächste Season hat begonnen. Ich muss mich mal kurz resetten, damit mein. Skin da ist. So sieht jetzt die nächste Season aus sehr dunkel, weil diese Season geht bis zu Silvester 2022. Solange haben wir dieses Theme jetzt... Fliegt er? Nein. Okay. Neu in der Season ist der Server-Rekord. Hier wird auch gezeigt, welche Bestzeiten auf diesem Server hier sind, zumindest Platz 1 und Platz 2. Einfach nur, damit ihr, falls ihr mit einem Freund zusammenspielt, gucken könnt, wer von euch ist besser oder damit ihr eure eigenen Bestzeiten miteinander vergleichen könnt. Dann haben wir hier natürlich noch die Hall of Fame, wo hier noch von dem ersten Contest das Leaderboard ist und jetzt auch von dem letzten Contest das Leaderboard ist und die Gewinner auch zu sehen sind, die gewonnen haben. Ganz in der Mitte, Franz, der noch seine 10 Euro Roblox-Karte von mir bekommt. Dafür bitte mit, am besten auf Discord oder Twitter kontaktieren mit der E-Mail, weil das auf Roblox immer so schwer geht. Und das neue Leaderboard für die Bestzeiten Silvester. Ihr habt sehr viel Zeit und ich werde wahrscheinlich noch einige neue Stages hinzufügen. Laufen wir hier einmal durch. Ich mache jetzt einmal einen Anfang hier. Nicht hier durch. Hopp, hopp, hopp. Ja? Please? Hopp. Oh yeah. Ah, nein! Ja, yep. so. Okay, das wird auf jeden Fall am Ende der Season nicht mehr auf dem Leaderboard drauf sein. Aber vielleicht fällt euch eine Sache auf. Also erstens, wir sind schneller. Dadurch sind solche Wandsprünge nicht mehr so leicht. Und deswegen lohnt es sich hier tatsächlich eher, das auswendig zu lernen. Und man ist nicht nur schneller, sondern es gibt auch viel mehr Stages jetzt. dass es jetzt auch mehr auf Skills ankommt. Das heißt, ihr müsstet wahrscheinlich, um einen Rekord äh, machen, diese Map wirklich öfter spielen jetzt ab dieser Season. So. 48 Sekunden, damit habe ich meine neue Bestzeit in dieser Season. Klick auf Reset und sehe dann hier, meine Bestzeit, 48 Sekunden. Und Marc, warum hast du es nicht versucht, auch durchzuspielen? Okay, soll man so schnell sein? Ja, man soll so schnell sein, weil das ist eine gewisse Schwierigkeit jetzt hier dabei, dass man so schnell ist. Es ist schwieriger zu steuern, es ist, man braucht jetzt ein bisschen mehr Skill, weil beim letzten Mal was reines Luck. Jetzt soll zumindest, es ist, es ist immer noch Luck, welche Stages man bekommt, das ist klar. Aber jetzt soll wenigstens so ein bisschen noch Skill mit reinspielen. Und alle Stages, die spielen sich jetzt anders. Ich müsste die wirklich jetzt auswendig lernen. So, mal gucken, wie es wird. Ich denke mir für jede Season so ein paar kleine Änderungen aus. Das wäre es dann aber auch hiermit erstmal. Ich springe in den Watt. Was habe ich? hier? 52 Sekunden. Damit habe ich meine letzte Bestzeit nicht überboten. Und hier seht ihr jetzt die zwei besten Zeiten auf diesem Server. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!